Der Weinberg, die Wiege der Rebträne. Hier ruht das kostbare Rebwasser mit seinen bioaktiven Inhaltsstoffen. Aus diesen Tropfen entsteht die Rebtränen Bioaktivcreme. Sie schützt, vitalisiert und regeneriert. Sie zieht schnell ein und fettet nicht und ergibt eine seidig-zarte und geschmeidige Haut.